Liebe Helen, tausend Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich weiß, du würdest hier lieber stehen und über 75, 80 Prozent jubeln. Ganz so ist es heute nicht gelaufen. Was war los? Nee, es war nicht so richtig unser Tag heute. Ähm, tja, was war los? Also wenn ich es ganz genau wüsste, hätte ich es versucht zu verhindern. Ist mir nicht gelungen. Ähm, heute Morgen im Training. Ich reite immer morgens so 10 Minuten, fühle ihn einmal an. Und ja, ein bisschen locker an einmal fühlt er sich ehrlich gesagt top an. Ich war hochmotiviert. Ich hatte das Gefühl, so beim Abreiten, dass ich motivierter war als er. Ich, ja, ich weiß nicht, ich meine, Dämse ist ein Pferd und ich bin ein Mensch und ich habe mein Bestes gegeben. Vielleicht war ich auch nicht gut genug heute, ich weiß es nicht und Dämse ist eben kein Tennisschläger, was eben diesen Sport daraus macht und ja, heute war auf jeden Fall nicht unser Tag. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ähm auf der anderen Seite hat Dämse eine tolle Saison hinter sich, wir mussten hart kämpfen fürs das Weltcup-Finale, wo Demsee alles gegeben hat, sich zerrissen hat und nicht zu bremsen war. Und ähm, ja, jetzt äh, war die Deutsche Meisterschaft noch mit drei Prüfungen, ich weiß nicht, vielleicht war auch ein klitzekleines bisschen müde, vielleicht habe ich ihn nicht passend unterstützt, also ganz genau, was los war, kann ich ehrlich gesagt nicht 100 sagen. Auf jeden Fall stimmte heute die Chemie zwischen uns nicht, das kann ich sagen und ähm, ja, alles gut, aber Kopf in Sand stecken nützt nichts. Ähm, er ist ein tolles Pferd, er hat bewiesen, dass er alles kann, dass er mit allen Pferden mithalten kann. Und ähm, wir gucken jetzt nach vorne, versuchen es besser zu machen. Und ja, gucken wir mal, was noch gelingt. Das wäre jetzt genau meine Frage. Du sagst ja selber so ganz genau weiß ich nicht, was los war. Jetzt habt ihr den Spezial als nächstes. Wie ist denn jetzt die Marschrichtung? Wenn man so, wenn man weiß, woran es gelegen hat, dann kann man immer sagen, okay, der war zu frisch, den reite ich länger ab. Der war zu müde, den reite ich gar nicht ab oder jetzt mal etwas salopp. Was machst du jetzt? Normal weitermachen, würde ich sagen. Also ich werde mir das Video noch mal angucken. Das habe ich noch nicht gemacht. <lacht> ich lasse noch kurz sacken und äh, ja, morgen haben wir einen Trainingstag anfühlen, ein bisschen lockern vielleicht, ich weiß es nicht, ich glaube unterm Strich nicht zu viel machen, eher ein bisschen weniger, kurz und knackig, sicherlich viele Übergänge, die Durchlässigkeit irgendwie noch mal ein bisschen verbessern und ja, dann schauen wir, was mir gelingt oder was uns gelingt. Wir haben ja Gott sei Dank schon sehr oft erleben dürfen, dass du mental sehr stark bist. Also wir sind relativ sicher, dass du da in den Spezial voll deiner Motivation von heute reinreitest. Wir wollen aber auch noch einen Blick zurückwerfen auf gestern. Du hast ein richtig spannendes Nachwuchspferd dabei. Richtig groß. Vayron, der war so ein Hauch da drin noch. So ist das groß hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Vayron ist acht Jahre. Vairon ist für mich wirklich auch eins der besten Pferde. Ähm aber ihm fehlt noch ein Funken Routine. Äh, ich habe ihn im Winter noch Dressurferde M geritten. Er ist im Herbst sein allererstes Turnier gegangen. Und ähm, ich finde, dafür bin ich sehr zufrieden. Er hat Burgpokal, äh, die Burgpokalqualifikation qualifikation geschafft. Er hat international gewonnen schon. Ja, und gestern hatten wir natürlich auch gleich am Anfang gleich mal einen dicken Patzer drin, wo wir einfach durchs rein links mal komplett durchgaloppiert sind. Das war einfach irgendwie ein, ja, eine Abstimmungssache, würde ich sagen. Er hat viel Kraft bekommen, er hat viel Tragen gelernt oder hat es sehr gut gelernt, eben sich zu tragen, sich zu balancieren, trotz dieser enormen Bewegung, die er hat. Ähm, auf der anderen Seite ist er mit Sicherheit das unroutinierteste Pferd, was hier mitgeht, äh, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, ich bin aber super positiv, der Rest der Runde war wirklich gut, ähm, Samstag ist noch eine Chance, wir greifen an, ich meine, er war ja auch noch platziert, so schlecht war es jetzt ja auch nicht. Äh, er ist wirklich eine sehr schöne, korrekte, harmonische Runde dann weitergegangen, abgesehen von dem ersten Fehler und ich denke, wir haben nichts zu verlieren. Ist er denn so ein Typ, der sich schnell beeindrucken lässt? Er ist ja wirklich groß, manchmal haben die Großen das kleinste Herz, und so nach dem Motto oh, Hilfe oder ist er eigentlich ein cooler Typ? Er ist von Haus aus nicht der Allermutigste, das kann man so sagen. Im Winter war das auch, ja, für den ersten Turnieren oder mal einmal woanders reiten, das war schon noch ein bisschen spannender auch. Da war er durchaus sehr ängstlich und war nicht so ganz sicher, ob er da hingehen kann, wo wir hin wollten. Aber ehrlich gesagt mache ich mir das jetzt auch ein bisschen stolz, dass er hier in dieser Kulisse einen tollen Job gemacht hat. Vielleicht noch nicht perfekt, aber wirklich einen tollen Job und bei mir war und mir vertraut hat und das einfach durchgezogen hat. Da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Aber ich glaube, bei ihm darf man auch einfach wirklich nicht vergessen, wie. Jung, er zumindest auf dem Turnier ist und wer vor was für einer kurzen Zeit er die Lektionen gelernt hat und äh, ja, auch überhaupt Turnierluft geschnuppert hat. Ich komme nicht umhin, diese Frage zu stellen. Wir haben dich auf Wyron hier gesehen und wir haben Suppenkasper hier. Ich kann nicht anders. Mir fällt diese Parallel, Die sind riesig und ich finde sie beide richtig cool. Hinkt der Flagge Vergleich total oder ist das schon auch aus deiner Sicht ein bisschen so, dass es da Ähnlichkeiten zumindest gibt? Ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr oft schon gehört, diesen Vergleich. Ich glaube, Veyron ist in der Zeit ganz, ganz, also einen ganz kleinen Hauch größer als äh, Suppenkasper. Ähm, aber ich, ich glaube, es sind beides geniale Pferde und ähm, auch von der Einstellung her, es richtig machen zu wollen und sich wirklich anzustrengen und ähm, ich habe mich heute sehr bei den Mopsi gefreut über Suppenkasper und ich freue mich immerhin wiederzusehen und äh, es gibt ja auch schon ein schönes Foto, wo ann mit Weiron spazieren geht und äh, Steffen mit Suppenkasper gerade kommt und die beiden nebeneinander stehen und äh, doch, also ich glaube Pferde mit Potenzial für alles und ähm, ja. Weyron muss natürlich den Sprung in den Grand Prix noch schaffen, aber wir haben zu Hause schon mal angetestet. Ich glaube, ich glaube, das schafft er. Wir freuen uns echt da drauf und jetzt drücken wir erstmal alle, alle Daumen für den Samstag. Auf jeden Fall Hellen, tausend Dank. Jo, danke, das kann ich gut gebrauchen. Ne?